Hallo liebe Deutschlernende, ich möchte mit euch heute über Morgenroutinen sprechen. Ja? Ich möchte wissen, was machst du jeden Morgen? Ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Monaten sehr viel experimentiert, um herauszufinden, was für mich am effektivsten ist, ja? was für mich am besten ist, wenn ich das jeden Morgen mache und ähm, dazu zählt unter anderem ähm, ein bisschen etwas zu schreiben für mich und dazu zählt auch, jeden Morgen einen Tee zu trinken, jeden Morgen einen Apfel zu essen und auch jeden Morgen so schnell wie möglich anfangen, anzufangen zu arbeiten, ja, damit ich nicht äh, die wichtigsten Dinge, die ich erledigen möchte, dass ich die nicht zu lange vor mir herschiebe. Ja. Und dann ist es auch sehr wichtig für mich, dass ich relativ bald am Morgen Italienisch lerne. Ja. Und das kann ich dir auch empfehlen, eine Morgenroutine zu haben, äh, bei der Deutsch lernen, ein ist. Ja? Also, wenn du morgens Deutsch lernst, dann ähm, kannst du es nicht später vergessen am Tag, wenn sehr viel Stress ist äh, an dem Tag. Dann kannst du nicht vergessen, Deutsch zu lernen und du weißt, du lernst jeden Morgen Deutsch. Ich weiß, manche Leute möchten es gerne anders machen. Und das ist auch okay. Ja? Also für bestimmte Leute ist es sehr hilfreich, wenn sie jeden Morgen Deutsch lernen und andere lernen anders Deutsch, indem sie immer schauen, okay, was möchte ich gerade machen? Möchte ich vielleicht ein Buch lesen auf Deutsch oder möchte ich vielleicht ein Hörbuch hören oder was möchte ich machen? Und das ist auch eine gute Methode, wenn man wirklich ähm, also das hilft, glaube ich, auch sehr, mit Spaß da, äh, dabei zu bleiben, wenn man sich jedes Mal fragt, okay, möchte ich gerade Deutsch lernen? Und äh, man merkt dann auch sehr schnell, ähm, wenn es einem nicht gefällt, und dann kann man sehr schnell auch herausfinden, warum, woran liegt das, dass mit Deutsch lernen gerade nicht viel Spaß macht. Aber zurück zu den Morgenroutinen. Ja? Also meine Morgenroutine ist wie beschrieben, ich trinke Tee, ich esse einen Apfel oder eine Birne, ich schreibe ein bisschen was für mich, ich arbeite und ich lerne Italienisch. Und dann mache ich Sport. Ja? Und das ist meine Morgenroutine und mich würde sehr interessieren, was deine Morgenroutine ist. Ja? Was machst du jeden Morgen? Ja? Ähm, denn ich experimentiere, wie gesagt, sehr viel äh, damit, wie ich eine bessere Morgenroutine habe. Und ich denke, ähm, so eine Diskussion oder eine, eine Unterhaltung über ähm, wirksame Morgenroutinen können äh, sehr hilfreich sein, weil man dann auch selber ein bisschen nachdenkt, okay, was kann ich verbessern in meiner Morgenroutine. Deswegen wollte ich das vorschlagen als äh, Thema und äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie deine Morgenroutine ist. Schreib mir das unten in die Kommentare und äh, ich bin gespannt, wie du so, ähm, was, was du so am Morgen machst. Okay? Ähm, das war's für heute und bis morgen. Tschüss!